An dem folgenden Tutorial soll gewisse gehen, wie als Schüler am iPad am Teams schafft. Dafür gehen wir uns also an unseren Teams und dann wir uns da an der melden uns mit unserem im @school da school.lu geben wir uns das Passwort an, weil das ist das für unser im Passwort an und dann sind wir auch schon bald dran. Dann kriegen wir noch pure Instruktionen, was denn alles kann machen am Teams. Ah voilà, heißt sind wir. Dann haben wir verschiedene Funktionen an dem Teams. An anderen sind Aktivitäten, Chat, Teams, Aufgabe, Kalender, Urheb und Dateien. Wir gehen uns mal Beiträge und sehen was alles so lebt am Teams. Als nächstes gucken wir uns Dateien. Du kannst den äh, Sachen zur Verfügung stellen, also Dateien zur Verfügung stellen. Hier haben wir einen PDF, den wir uns anschauen können. Und das ist ein PDF über Corona, also eine Info, wie wir mit Corona gehen sollen. Da schauen wir uns Aufgaben an, die den Provence gehen Da gehen wir an die Rubrik für die Kurve der Profunde, das ist hier Kühlschä. Und da sehen wir, hier eine Aufgabe, eine Frau für mehr, um drei Jahre ein zu beantworten. Und hier sind wir auf die Aufgabe mir Artikel zu lesen, mit einem Video zu gucken, am Artikel und mit Quiz auszufüllen. Dann drücken wir auf den ersten Link und da kommen wir auf die Seite, wo ich das kann machen kann. Und hier gibt man hier den Artikel durchlesen, geben ein guten Video gucken. Wir machen das natürlich nicht am Detail, sonst gibt das ewig dauern. Wir äh, ganz kurz gucken, wie so ein Lehrszenario kann aussehen. Und an einem nächsten Schritt probieren wir auch nach der Quiz, den an einem zweiten Link drauf steht. Sie zurück Teams gehen zurück in unseren und schauen wir den Quiz an, die sich von zu beantworten, was wir auch noch heute nicht machen. Wir gehen davon aus, dass wir unsere Aufgabe gewissenhaft gemacht haben und wir wollen den Prof. Doof gehen. Das ist ein wichtiger Schritt. Da gehen wir auf Arbeit hinzufügen. Anlocken wir auf unserem iPad, auf OneDrive oder auf vom Gerät oder auf den Teams in Teams setzen Und dann ganz zu öffnen, auf Abgeben klicken. Da sieht man auch eine flotte Animation mit einem kleinen Flieger oder einer Rakete, die da vorgeht. Und der Prof kriegt eine Notifikation, dass das ähm, aufgegeben ist. Hier haben wir eine mit einem Chat. An dem Chat können wir Personen ausschreiben, die an unserem Team dran sind. Ähm, hier ist der Prof, der direkt aufgeschrieben wird. an, wo wir vorstellen. Wir können aber auch eine Person an den Chat mal setzen ähm, Das hängt ganz davon auf. Man denkt, Ad kann ich nicht mehr Personen markieren, die ihn direkt ausschreiben Dann haben wir nach einer Möglichkeit habe ich Beiträge Beiträgen gesehen, da kann ich Sachen draschreiben, schreiben, ich kann auch Fotos draus Sachen, ich kann Linken drasetzen, setzen, ich kann auch ähm, allmählich andere Fische drasetzen, setzen, auch einen Stream kann setzen oder einen YouTube-Link. Das weiß man noch nicht, das versteht sich am vom Seifen. Hier ist ein kurzes für den Prof. Das sagt dann noch alle Menschen so. An dem Teams, den an dem Teams dran ist so warten wir dann noch bei der Antwort Die können doch noch mal was prompt Und da kriegen wir direkt mal gesagt, ja, voilà. Hier können wir auch hier an Dateien an Beiträge setzen Also eine neue Nachricht, das geht dann nicht ganz klar Dafür geben wir auch das kleine Symbol Anhang an dann ist es ein bisschen kompliziert oder kann problematisch Problem ist, dass nicht die richtigen Plätze gibt Wo ich die Laufhände habe, haben die Cloud da gesehen ja aber mein OneDrive nicht. Für das zu machen, wir sind drei kleine Punkte, da muss ich draufklicken und da kann ich bearbeiten, Speicherorte bearbeiten machen. Machen wir das mal. Und da gesehen ihr, da kann ich in OneDrive uklicken und da kriegt ich den auch mal angewiesen. Hier kann man den dann dran und äh, je noch besser mit der ganzen Klasse teilen. Wir haben noch nicht, das ist zu weisen. Wir können noch nach einer Sache nach einen Stream oder so, wo wir gerade Sinn aber das äh, braucht man im Moment nicht. Das erklärt sich doch relativ vom Die nächste Funktion, die ich jetzt wollte wollte dass wir ähm, eine Besprechung beitreten. Leute, haben in der den Profit Besprechung gemacht und ist schon nur drauf geklickt und da kann ich darunter holen. Da ich muss gucken, dass ich mein Mikro sehe, also ummachen, so sehr chemisch oder ich kann auch das Video machen. Da hat ich noch nicht probiert. dann machen wir das Mikro un und dann machen wir teilnehmen. An dem Moment kann ich dann heim mit meinem Prof dann direkt schwätzen oder einen Chat tun. Das geht auch mit Mail-Lite, ich bin dabei nach verschiedenen Funktionen. Ich kann zum Beispiel ganz abzeichnen, ich kann auch einen Chat holen, wo ich dann direkt kann, äh, Nachrichten schicken kann. Ja, ich probiere mal einfach mal zu suchen. Da sieht man, da geht drin drin auch gewesen. Mit dem noch Möglichkeit, hier an dem Chat auch ähm, mit denen äh, zu kommunizieren. Auch ähm, geht das eben, wenn ich das mit, äh, ich mal, mit fünf, sechs äh, Teilnehmer möchte, auch mit zehn. Da geht es natürlich ein bisschen kompliziert, wie zu Rest von der Weg gerade Also, flott funktioniert zu vier oder fünf. So, kommen wir hier raus. Dann können wir an den Beiträgen, kann ich noch mal. Ähm, so Sachen machen wie liken oder Sachen speichern oder kopieren oder just den Link rauskopieren in also einem bestimmten äh, Chat, habe ich geliked, um zu wissen, wie das funktioniert. Eine weiter wichtige Funktion ist, dass ich noch die Kalender benutzen auch als Schüler, wie zum Beispiel sich mit anderen Schülern zu treffen. Ich habe auf den Kalender geklickt und ich willst ein neues Ereignis machen. Ich gebe den einen Titel, nennen wir das einfach mal Meeting-Gruppe-Exposé. Und da kann ich hier noch einen einzelnen leiter dabei setzen. Hier gehe ich einfach nur so lang und da kriege ich einen gelöscht mit den Leuten, die auch hier am Gruppe sind, also am Teams. Und der kann ich dabei setzen. Ich kann auch noch mal den Namen machen, wenn ich noch nicht weiß. So, setzen wir halt kurz hin dabei, dann gehen wir auf Fertig und dann aus unserem Meeting an unserem Kalender dann noch zurückzufahren mit den Teilnehmern, die ich ausgewählt habe. Zunächst gehen wir innen auf Anrufe, da können wir kurz gucken und Leute auswählen, für sie direkt anzurufen, per Videocall oder wie auch immer. Dateien haben wir auch nach, da können wir Sachen dran setzen für uns persönlich oder für die Gruppe. Ganz zum Schluss wollen Sie sich noch wie ein Kanal stellen. Ähm, das fand da an Einstellungen, ähm, Links an Hikenda-Logikoen, ähm, an ob, äh, Benachrichtigungen, Drecken, an der Gesichter, der kann da können Sie individuell aufpassen, ähm, bei welchen Sachen er ein iPad-Comedy äh, möchte. Und ähm, ihr könnt hier jetzt auch, wenn auch äh, Notifikationen für bestimmte Kanäle ausmachen, wenn ihr das wollt. Falls das nicht funktioniert, das kann schon mal praktisch sein. Es gibt kann bei Mitteilungen. Und das ist da sieht ihr ein Programm aus. Wenn ihr eine da tut, dann klickt ihr da drauf. Und da sieht da, dass ihr halt Mitteilungen erlauben oder ausschalten. Äh, wenn das nicht durchgeschaltet dann geht das nicht. Das war doch schon, ich so, merci.